Ich hör dich. Paul, Alex ja, kommt hier jetzt, jetzt äh, zum Leader Äh, warte, Ja, wo ist es denn? Am um Sandhügel, wo die Artillerie dahinter steht. Alles ah, So, stimmt. Ich weigere mich in diesem verbotenen Feld zu gehen. Tja, nein. Okay. Tough, Tough shit. Wo ist denn Alex? Ich bin hier, direkt vor dir. Ach ja. du bist Alex, äh, du hast mir gar nicht <lacht> gecheckt Hi! Also, wir sind Entsatzkräfte, die die Garnison hier an der Basis entlasten soll. Die haben die ganze Nacht über schon durchgekämpft, ähm, werden eben jetzt von uns entlastet. Wir sollen den östlichen Halbkreis ähm, hier decken als unsere Sektoren. Da war der Feinschwerpunkt. Andere verbündete Kräfte werden den westlichen Halbkreis machen. Da Bravo von der Mannzahl her schwächer ist, möchte ich, dass Bravo Südosten macht und Osten und Nordosten dann entsprechend Alpha, weil Paul, du hast einfach mehr Leute. Mhm. Wir haben auch Luft- und Artillerieunterstützung. Die Artillerie wird uns nichts bringen, weil es viel zu nah ist. Für die Luftunterstützung möchte ich gerne das Falls ihr oder irgendjemand bei euch im Team einen Laser-Designator hat, dass ihr ihn bitte ablegt und durch einen Laser-Rangefinder ersetzt. Ich möchte nicht, dass es mehrere potenzielle Laserpunkte gibt. Ähm Gottlieb, bist du hier auf der 100? Ich bin genau auf der 100, 100. und stehe neben dir. Ah, Perfekt, sehr schön. Ähm, das wäre es dann auch schon gewesen. Ähm, die Türme von der Garnison, das überlasse ich euch, wo ihr eure Leute speziell einsetzt. Ob ihr... Kisten also, wir Munitionsläufer einsetzen der, wollt oder ja. nicht? Ja. Sollt alles innerhalb der Basis haben, Also wir gehen nicht irgendwie raus. Nein, nein. Wir werden. machen keine, keine vorgeschobene Kräfte. Alles klar. Ähm, ja. Habt ihr Fragen? Nein. Wie äh, gesagt. wo bist du? Ich stehe neben dir. Ah, hi. Ähm, ja, nein. für dich. Hast du schon mal irgendwie Jtech ein bisschen gemacht? Sagen wir mal so, ich bin JTech an sich, also eine eigene Rolle nicht, nein, aber ich habe schon als Fireteam die Kass an Borde. Okay, also du hast also, da ein bisschen Ahnung mit, dass du überlegen musst, von wo er kommt, an wann nee, und das mit Vorwarnung, vor pipapo. Nein, ich habe schon eine kleine Einleitung bekommen, ja. Okay, perfekt. Ähm, ich äh, schätze es immer sehr, wenn mir nicht äh, sehr kleinteilig Informationen weitergeleitet wird. Ähm, yeah. Ich mag es ja. immer dass alles erstmal auf die Karte gezeichnet wird und wenn es für dich eilig ist, dann muss das auch gar nicht groß und genau sein, da reicht mir ein dicker Pfeil mit einer Beschriftung und dass du mich darauf aufmerksam machst, weil ich mir recht schwer tue, ähm, recht hektische Worte dann gleich in ein Lagebild umzuwandeln. Also ich brauche wirklich diese ähm, geometrische Information auf der Karte, sonst kapiere ich es sowieso nicht und wenn dann einer es hektisch probiert, dann kommt nicht mehr viel rüber. Das heißt selbst... Wenn da Wirst große Feindverbände... Würdest du die im Gruppenkanal haben oder im Sidechat? Auf der Karte. Einfach auf der Karte in den Global. Wir klatschen immer alles in den Global rein. Alles Global. Was für mich auch immer super ist, wenn du dir eine Farbe nimmst, die sonst keiner nimmt. Und das ist üblicherweise Violett. Die will immer keiner haben. Okay. Die empfehle ich immer, dass die nur der JTEC und der Flieger benutzt und dann sehe ich auch immer gleich, was von dir oder dem Flieger ist, auch die Aufklärungsergebnisse. Kommst du mit den standard Arma 3 infanterie und so weiter und so fort mit den Flaggen klar oder soll ich da. Du meinst mit den Milchstandard-Symbolen? Ja, die milchstandard Milchstandard-Symbole kenne ich, die kannst du gern verwenden. Alles klar. Also ich, ich erwarte es auch nicht, dass du es musst, also wenn es dir zu viel gefummelt ist, dann nicht. Ja, Paul? Ähm. Wäre es dir auch äh, recht, wenn ich einen second in command äh, benennen würde, der äh, Englisch redet? Das ist dein Fireteam, ist vollkommen okay. Nee, mir geht es darum, erst mal auch auch noch zum anderen FTL, der kriegt es auch noch hin. Ach, dass dann von Alpha nur noch auf Englisch zurückgefunkt wird? Genau, das Problem ist halt, ich hier München, Feuerwehr und so weiter, nicht, dass dann hier, wenn mir der Pizza geht und ich dann abflug und dann, äh, Ja, also wenn, Gold dann sollte der aber halt die ganze Zeit auf der 100 mithören, dass er alles, oh, äh, dann müsste ich die ganze Zeit Englisch und der, das ist wer ist das Problem. Nee, ich sage ihm, der soll dann auf die 100 umschwitchen. Äh, ist auch nur für die Note, wenn ich weg muss, für den Fall, dass ich, ja. äh, ja, weil ihr beide Deutsch, ich werde wahrscheinlich auf dem Command-Channel Deutsch funken, weil ihr beide äh, Deutschmuttersprachler seid. Ja, ja. Und dann wäre es auch gut, wenn der Second in Command, wenn er die ganze Zeit schon mithören würde, auch des Deutschen mächtig ist. Also es wäre gut, wenn du einen bilingualen Second in Command nimmst. Ja. Oh, klappt gar Wer spricht denn von dem Haupten noch Deutsch? Der Matze, der, der ja, Shepherd. Maximilian, Maximilian. Shepard, also, so dein Medic spricht auch noch so Deutsch. Ich hab's das hat wahrscheinlich gar nicht gehört. Anyways, wir waren ja bei dir. Ja. ja. ja. Ähm, genau, das zu den Markern, also wenn du dir die Mühe ja. machen willst mit Milchstandard-Symbolen, ja. wie mein Guest, ist vollkommen okay. Ja. Es kommt auf die Situation dran, ja. aber wenn ja. gerade ein bisschen ruhiger ist, die Infanterie ist noch ein bisschen weiter weg, dann werde ich dir die Symbole geben. Genau, nur die Farben halt nicht so durchmischen, also brauchst du jetzt keine Feinde in Rot und Freundliche so, das sehe ich, ich ja an der Form des Symbols, das ist ja ein da ja eingekodiert. Ein wenn du bei Violett bleibst, weiß ja. ich, das ich bist okay. du, dann wird mein Hirn weniger beansprucht. Der, der, Pilot, bist du mit dem schon im Funk Kontakt? Ja, da hört mich. No. Ja, Wenn der Radarsignaturen hat, sollte <lacht> die bitte auch an dich melden und schon mal grob auf die Karte einzeichnen. <lacht> das würde mich selber auch interessieren, ob wir irgendwo ähm, Luftabwehr auf dem Feld haben, die dann auch vielleicht dass er schon in die Luft kann. Also ja, soll ich noch warten? Pff, wir haben keine Einsatzlage, deswegen nee. Bis jetzt, also, wir, wir brauchen ihn nicht, den Rest muss er mit seiner Base klären. Mir ist es egal, also meinetwegen darf er, aber wir haben keinen Einsatz für ihn. Alex, du wolltest was? Ich töte keinen Ja, ich <lacht> habe <Ja>. meinen und innerhalb der Herzkurs habe ich absolut keine Möglichkeit, da ja. irgendwas zu bekämpfen, weil der südliche Rand direkt an den Hügel grenzt. Und ja, genau. das alles nach oben geht und mir den Hesco den kompletten Feuerwinkel blockieren. Also ja, ich muss mich dann außerhalb der eingaben. Der Kannst du mir mal zeigen? Ja. er ja. ist hier den für dort. Ach Gott, da ist er sogar noch offen. Ja. Wenn du hier drauf gehst, geht's noch, aber da ist auch nur der Feuerwinkel. Ach du Auf der nach Und wenn du... JTAG, du Kass, bitte komm. Kannst du absolut nicht wirken. Du, JTAG, du funkst auf der falschen Frequenz. Selbst hier der Turm ist nur Richtung Südwesten und bisschen nach Süden nützlich. Alle anderen Richtungen sind komplett blockiert. Eieieieieieieieieiei. Ja, genau Also wenn ich mich äh, äh, außerhalb noch ja. den Südost eingrabe, habe ich äh, absolut keine Möglichkeit zu drücken Ich sehe, was du meinst ähm, is Das ist unfortunate Ja, dann schauen wir mal, dass wir den Custer vielleicht an... Danke für den Hinweis, das war mir nicht bewusst, dass das so scheiße ist das sch ich schau mal, ob wir das mit dem Kass irgendwie ausleuchten können. Dann... Was? Ist schon der Feind, oder? Das war nicht hier. Nee, das war nicht hier, also er. Okay, ok. Habt ihr die Zufallsfrasse schon blockiert? Ja, das hat Bravo Lead übernommen. Gut. Ich hoffe, du hast auch welche im Innenhof. Weiter südlich. Habe ich jetzt nicht, oder? Okay. Ja, dann pass. Okay, Gottlieb hier drin scheint keiner zu sein. Deswegen würde man sagen, wir bleiben hier. Muss ich noch Wer hm? Bernhard? Ja. Haben wir im Westen einer Bunkerstellung? Das auf sein. Bunkerstellung auf Straße? Im Westen, ich hab's sie noch nicht gesehen. Mehr. Wenn du mal äh, auf. Also, wir haben in 300 Meter Abstand im Westen auf der Straße bei Ortego haben wir Friendlies auf dem blue ja? Okay, ich sehe es also auch. Gut, ich habe die Bestätigung bekommen, es sind Friendlies. Okay. Südlich, 10 Mann Okay Und ist denn da vorne? Verkette Ist es möglich, es zu markieren? Bravo, vorne lead Bravo ja gerade von Luftaufklärung gehört, im Süden 10 Mann, wahrscheinlich außerhalb Ach, eurer okay. Sicht. Wir 20. Äh, haben wir schon gesehen, sind wir dabei zu bekämpfen. So verstanden, Ausführung von Südwest. Alpha von Lead. Alpha von Lead. So ein, zwei Mantin noch weiter südlich entbehren, kommen. Geh ruhig auf Schreien, dass ich so ein bisschen mitkrieg, was bei dir reinkommt. Ich bin taub. Äh... Enemy Heli, setz ihn drauf an! Ich bin in der Heli in der Luft, südlich von F.O.B. Windstorm. Ja. Thanks for reinforcing that. Yeah, you're welcome. Yeah. And FYI, the elevation to your right is covered by the other fire team and the A10. Awesome. Think good so far. Jetzt noch nichts, nein. Hitze ist nördlich von FOB Windstorm. Okay. Ja, das werden sie wahrscheinlich gleich sehen. Da ist die Kampfdistanz deutlich größer. Ja, wobei. Alpha von Lead. Alpha hört. Information: Hitzesignaturen nördlich von unserer FOB gemeldet kommen. Alpha, Kapit. Der Lead wir Hört. Guck, äh, könnten wir irgendwie Kass im Süden kriegen? Wir können mit der Kuppe kaum bekämpfen. Check. Kass wird im Süden benötigt, die können die an der Kuppe nicht bekämpfen. Das ist das ziemlich ist nah dran, gut. bitte nur mit GAU. Gebe ich weiter. Check ich für Kass. Südlich von FOB Windstorm wird Feindkontakt. Ich bin Hill. hier. Ready, ready, I got him. Got nice. Yeah. Okay. Yeah. Setz mich mal in den Turm rein, wenn er e gerade keiner ist. Was? Benny hat das geschützt da oben, Munition. Ich schaue. Ja, ja. ja aber das ist nicht. Ich habe noch 200 Sichtweise. Schuss circa. Ah, okay. Ein Magazin und 90 Schuss, Mädchen. Okay. Hat er was machen können? Er scannt gerade, aber er sieht nichts. Okay. Bravo von Lead. Ja, Kass findet da auf die Schnelle nichts, vielleicht ist da auch gerade nichts mehr. Zwei auf der Nordost. Positiv hat sich momentan beruhigt, aber wenn er das hin und wieder überfliegen könnte, wäre gut. Ja. Heli Nordost, der ist nicht von uns, zumindest nicht gemeldet. Positiv, bemannt die Stinger. Drei Helis Drei Helis! Alpha von Drei. Lead. Von, kommen von. Alpha hört. AA bemannen. Oder ready machen, wir haben drei Helis von Nordost. Das sind Blackbox, aber ich weiter. Ja, okay, check. OPZ von Lead. OPZ von Lead. Wir sehen hier Blackhawks, hier auf die Basis kommen, hier, hier die Basis kommen. Frage, Bedeutung die haben. Nächstes Mal bitte melden werden mitten während dem Gefecht Helis kommen. Alpha von Lied. Alpha hört. Frage Status? Ähm ja, Helikopterfrage auf Nacht von einem meiner Towers, aber keine verletzten Kurzallschaffen. Aber eine RPG-Schuss von der Kirche herausgehabt. Scheiße, vielen Dank. Du wirst hoffentlich jetzt keinen Gaudan auf die Kirche machen lassen, oder? Alfa, Bravo von Lid Alfa Gut für Bravo, hört Information, Friendly's rücken von Westen in die Basis ein Das ist komisch Gute Ausstellung Ja Simon, ich meinte den anderen von Ding hier rücken Hallo? Hallihallo! Ja, wo ist denn der Kommandierende Offizier hier von der Truppe? Er steht neben ihm. Hilf hey mir. Ah, wunderbar. Äh, ja, ähm, wir haben gehört, dass der alte Kopfkommandant hier ver äh, verstorben ist. Ja, den soll ich derzeit vertreten. Ja, ich bin Ihre Ablesung. Okay. Ähm, dann haben Sie sicherlich Papiere und da stehen hoffentlich auch meine neuen Befehle drauf. Wir haben, der hat ja noch keine großartigen Befehle. Äh, er hat mal auf Abruf halten. Okay. Was sind dann meine neuen Befehle von Ihnen, wenn Sie jetzt mein Chef sind? Ja, wie gesagt, ich müsste mich erstmal äh, informieren, was ich mit Ihnen anfangen soll. Aber das kriegen wir hin. Okay. Also, die Lage ist, Sie haben ja mitgekriegt, dass das Gefecht gerade vorherrscht. Der eindeutige Schwachpunkt dieser Basis ist die Anhöhe genau in dieser Richtung, weil das der höchste Punkt ist. Wir können nicht drüber gucken, daher ist dort gerade die A10 schwerpunktmäßig eingesetzt. Ansonsten habe ich ungefähr 6 Mann auf Sektor Südost und ungefähr 8 Mann auf Sektor Nordost bis Ost eingesetzt. Wir haben eigentlich noch genügend AT und AA zur Verfügung. Munition haben wir wahrscheinlich schon gut was verschossen weiß nicht, wie viel Nachschub noch in den Containern im Norden zu finden ist. Ja, gut. Ansonsten wenn keine nötig, wirklichen nötig. Ausfälle bis jetzt. Gut, ja, wenn nötig, dann wieder ausrüsten. Ähm, ich werde anfragen, was die weiteren Vorgehensweise ist. Okay, von dann, Alpha von Lead. Die Hälfte von Alpha tritt Munition ab an die andere Hälfte von Alpha und wird sich dann aufmunitionieren gehen. Sprich, Hälfte bleibt on Station, andere Hälfte munitioniert sich auf und gibt vorher Magazine an die, die verbleiben, kommen. Äh, verstanden. Bravo von Lead. Wie viel Mann hast du? Ich hab 6 Mann ab. Okay, selbes Spiel bei dir. Du und zwei andere Tretet Munition ab und geht euch dann auf Munition ein. Ja, wait one, ich muss checken, ob wir überhaupt Munition brauchen. Check. JTEC, was sind deine eben morgen? Federwolze auf die Stadt. Im Westen. Arti, oder? Gelb, aber... Das ist Artillerie, ja. Die kommt auf uns zu. Du. Legt jetzt im Norden ein. Ja, ich hätte vielleicht noch 6x4 für dich. Und für mich 14. Verstanden, wir sehen das. Unbekannte Herkunft. Ja, dann lege ich meine Magazine mal hier hin. Das ist Arti, die rundrum einschlägt. Äh, ja. ich nachfragen. Bernhard. Ja, was gibt's? Die Arti ist sicher nicht von uns, ne? No. Äh, das. <lacht> ich frag mal lieber nach. OPZ von Infanterie. Hört. Frage, wurde Infanterie nördlich, von, äh, nördlich und westlich von FOB Windstorm eingesetzt kommen? Frage, eigene Infanterie? Nee, Artillerie Negativ, negativ Gut, dann hat der Feind Artillerie zur Verfügung und setzt sie irgendwo bei Ortego ein Ja, haben wir so mit. Wir müssen Klepper selber Situationen durchschauen. Die ist feindliche Artillerie. Wo hatten wir feindliche Kon Kontakte bisher? Im Norden, Nordwesten? Östlicher Halbkreis. Östlich? Ja. Östlicher okay. Halbkreis. Die ganze Lutsche da. liegen äh, drei Magazine auf Boden, die ich nicht mehr nehmen kann jetzt, ne? Bevor jetzt. Haben ja. wir Moving Vehicles auf dem Boden? Äh, mir nicht bekannt. Dann nehme ich Unbekannt die mal auf. Da ist eine Möglichkeit, die zu markieren. Fahrzeugadio. Ja äh, Freigabe erteilt. Ja. Haben wir hier einen Rebellenführer, der verhandeln will, Oder wer, was ist das? Äh. Kann ich Ihnen helfen? Ja. Sie trauen sich ja ganz schön was unangemeldet, hier auf die Basis zuzukommen, während wir mitten im Gefecht sind. Kommen Sie mal ja. lieber rein, kommen Sie mal lieber rein, ich will nicht, dass Sie hier draußen stehen bleiben. Es ist halt jetzt deine Position gerade von der SLA aus gesehen Weiß nicht, ob sie es mitbekommen haben, aber wir wurden von den Saranis beschossen Von der SLA? Ja Ich weiß nicht, was ihr jetzt gemacht habt, aber irgendwie sind die sauer geworden äh, wir, haben, wir haben mit denen nicht interagiert ich weiß nicht, was passiert ist, aber die haben irgendwie von Vegano aus auf, euch ge auf uns geschossen Okay, kleinen Moment Und irgendwie sind die auch ziemlich sauer gerade drauf Alpha, Bravo, von Lead. Alpha Bravo Frage, wie waren die Feinde uniformiert, Kommen? Irgendwie schwarz, oder so? mäßig keine regulären Uniformen. Bestätige. Wir haben auf keine Kräfte mit standardmäßig camouflage uniform geschossen. Die SLA ist normalerweise ganz gut mit Uniformen ausgerüstet. Das heißt, wir haben eigentlich nicht auf SLA geschossen. Warum die jetzt wütend Alter, sind, nicht bekannt. Leicht Kontakt der Nordosten an der Kirche. Keine ihr, äh ihr kommt damit klar? Ich hab den Schotten in dem Gehege. Ja. <lacht> ja, verstanden. Okay, was gab's? Ich meine, ihr habt ja letzten Hilfslieferungen ausgefahren. Habt ihr da irgendwie scheiße gemacht? Wir haben... Es wäre fast einer von unseren Leuten von irgendeinem äh, Sarani-Zivilisten überfahren worden, ansonsten kann er mich an nichts erinnern. Habt ihr sonst... Ja, irgendwas müsst ihr gemacht haben, weil ich glaube nicht, dass wir jetzt einfach so Langeweile haben. Also wenn SIE von der SLA mit Artillerie beschossen werden, was hat das mit uns zu tun? Ja, keine Ahnung, aber auf jeden Fall, wir haben nichts gemacht bravo. Ja, Auf jeden Fall könnt ihr euch mal nach Begango bewegen und mal gucken, was da ist. Zehn, zehn machen. Ja, du willst wissen, wie ähm, die Typen aus Hand, die ich geschossen haben? So ich. Okay. <lacht> okay, äh. Also vom Begango aus schießen wir jetzt mit Artillerie auf die halbe Insel. Von wo? Begango. Begango. Oben Begango. In der Stadt Wo ist das denn? Ja, in der Mitte der Halbinsel oben. Ich bin noch nicht lange hier eingesetzt. B Gango, Sagt mir gar ja, nichts. Können Sie... Ich habe hier eine Karte. Ach, hier sehe ich es mittendrin. Okay, ich kann Ihnen anbieten, dass wir mal ähm, unseren Luftaufklärer drauf ansetzen, ob der da was sieht. Mehr kann ich Ihnen derzeit nicht anbieten, weil das ist eigentlich nicht unser Bier gerade. Aber ich, ich leite das mal an die Zentrale weiter, vielleicht die dann was sagen. OPZ ja. von Infanterie. Hört. Wir haben hier jemanden von den Milizkräften, der berichtet, dass Ortego und seine Stellungen dort von Artillerie der SLA beschossen worden ist. Ungefähr aus Sektor Bagango. Äh, Frage, wie sollen wir damit umgehen? Äh, ist uns noch nichts bekannt. Ähm, wir holen gerade selber noch Informationen ein. Dauert noch zwei, drei Minuten. Alles klar. Also ihr habt die Informationen weitergeben. Die Zentrale hat mitbekommen, dass irgendwas ein bisschen merkwürdig ist. Äh, ist aber noch nicht so weit, dass sie Befehle erteilen will. Die will, dass sich die Situation erst weiterentwickelt. Deswegen, ich empfehle Ihnen, dass auch ihr Kamerad hier reinkommt. Ich in Sicherheit. Ich würde wieder, ich würde wieder weiterfahren. Das können sie gern tun, dann Hier kriegen sie, sie halt nicht mit, was ich für Befehle von der Zentrale erhalte Bravo für Alpha Siegel auf allen Frequenzen für verbündete Einheiten, allein Bravo. Wir von von SLA-Truppen Wenn du deinen Medic gerade entfernen kannst, sage ich nicht, nein Verstanden OPZ von Infanterie Hört Haben wir gerade mitgekriegt, dass eigene Kräfte von SLA-Truppen beschossen werden kommen? Positiv. Wo sind diese eigenen und wo sind die entsprechenden SLA-Truppen kommen? So wie es ausschaut, äh, von unseren Aufklärern äh, wird vom, vom Igel grad von Pop Eagle gerade von SLA-Truppen angegriffen, also vor Ort vor bei Pop Eagle. Ja, also verstanden. Ähm. Frage, Erkenntnisse, wo im Bereich Windstorm und Ortego SLA-Truppen stationiert sind, kommen? Äh, in dem Bereich sollten eigentlich keine SLA-Truppe vorne sein, da die, die Insel im Süden unten von der Miliz kontrolliert wird. Okay. Also weit so klar. Wir haben ja okay, jede klar, Menge Truppen, können sie auch Medikanten. gut halten, äh, Windstorm bisher. Frage, okay. brauchen Sie Truppen zum Entsatz von Eagle? Am ja. back. Äh, wird gerade noch ein Plan ausgearbeitet, der vorsieht, dass wir Vegano angreifen und Pop Eagle I'm I'm damit entlastet. Bagango? Kommen? Richtig. Ja, check. Alpha, bravo von Lead. Alpha. Bravo, hört. Information. Äh, auf der nördlichen Halbinsel nähe FB Eagle ähm, werden eigene werden Kräfte von SLA-Kräften beschossen. Auf, auf also aufpassen, äh, wenn ihr SLA-Truppen seht. Aber Meldung, wenn gesichtet, noch nicht vorankommen. Eiterfloss und von da aus werden sie in Angriff auf egal ja, verstanden. Wie erkennen wir die SLA-Leute Sehen aus, Seite. als ob sie äh, im Guss am Roten Platz eingekauft hätten. Die Truppen von Bob Eagle, sobald sie okay. äh, entlastet sind, beginnen äh, Flankenangriffe, die wiederum sie entlasten bei ihrem Angriff auf Degano. OPZ von Infanterie. Hört. Habe gerade einen sehr langen Funkspruch von ihm vernommen, den ich nicht aufgenommen habe, da ich selber gerade gefunkt habe. Kommen. Positiv. Äh, ich guck mal, dass ich zu Ihnen kommen kann. Sie dürfen gerne mit mir reden, wenn vorher ein Rufaufbau ist, dann habe ich auch Zeit für Sie.